Liebe Gäste, liebe Bierfreunde, herzlich willkommen in der Balleinegger Sulm. Heute verkosten wir für Sie das naturtrübe Kellerbier der Düsselhäuser Brauerei. Im Gegensatz zu vielen anderen naturtrüben Bieren ist dieses Bier obergärig gebaut worden, was dazu führt, dass wir besonders viele Fruchtaromen haben. Lasst es uns probieren! Ein schönes, honiggelbes, naturtrübes Bier mit einem feinporigen, cremig strukturierten Schaum. Eine schöne, fruchtige Duftnote. Orangen und Birnen, ein wunderbares Bier. Der Kellermeister sagt auch Zwiebelbier dazu. Wir würden das Bier für Geflügel, kräftige Salate schicke Desserts und einfach nur als Feierabendbier empfehlen. Sehr zum Wohl, lasst Sie es sich schmecken.